hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video und wenn du jetzt aktuell dein mlm business komplett über social media aufbaust dann solltest du dir das video unbedingt ansehen und ich werde dir verraten warum es wichtig ist dass du e mail marketing Network Marketing dann eben nutzt. Ich werde die wichtigsten Tipps dir geben und warum du darauf nicht verzichten solltest. Wir werden kurz auf die Risiken eingehen, wenn du nur über Social Media deine Kunden, deine Partner gewinnst und ich werde dir meine Hauptgründe nennen, warum ich der Meinung bin, dass jeder, ähm, der im MLM tätig ist Net oder im Network Marketing tätig ist, ähm, ja E-Mail Marketing eben einsetzt. Ein Grund zum Beispiel, ähm, ja, warum es nicht sinnvoll ist sein komplettes business nur über social media aufzubauen ähm, facebook und co ist die Plattformen gehören dir nicht ja das heißt du hast keinen einfluss darauf was die ähm, plattformen wie die sich in zukunft entwickeln so ist grundsätzlich eigentlich kein problem weil in der regel hast du genügend ähm, äh, auswahlmöglichkeiten aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Weg gehst und sagst, okay, ich gewinne meine Kunden, meine Partner, ausschließlich, sage ich jetzt mal, über Facebook, ja, so, dann hast du ähm, ja den, den Nachteil, dass dir Facebook eben halt nicht gehört. Das heißt, ähm, du weißt nie, wie sich die Richtlinien dort entwickeln. Könnte sein, dass von heute auf morgen die Richtlinien geändert werden, ähm, ja, wie das bei Facebook ja schon öfters auch der Fall war. Ähm, und da kannst du auf, einen, auf einmal nicht mehr auf den Plattformen werben, weil zum Beispiel vielleicht Network-Marketing, Multilevel-Marketing einfach komplett ähm, ja, nicht mehr erlaubt ist. Ja? Wäre eine Möglichkeit. ja Es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, das ist so, sondern du musst einfach für dich ähm, die Risiken kennen. ja ähm, Also wie gesagt, zum einen sind es dann halt die die Richtlinien. Äh, Moment, ich schreibe zu schnell. Also hier Richtlinien. Dann ähm, ist es das Thema, dass dein Profil einfach gesperrt werden kann. Ja, Profil, Account gesperrt, weil du dann eben halt auch gegen Richtlinien verstößt. Und was natürlich auch ähm, immer wieder ein Thema ist, sind, ähm, ist die organische äh, Reichweite, ähm, die immer mehr sinkt. Das heißt, wird immer schwerer im Newsfeed, ähm, ja, deiner deiner Freunde deiner deiner Kontakte eben aufzutauchen und das sind eben so Gründe wo man sich einfach überlegen muss okay wenn ich ausschließlich mein Business darauf aufbaue ja ähm, ja macht es Sinn diese Risiken einzugehen und was bringt es mir auf der Gegenseite ja ähm, mal angenommen, du machst 90 deine deiner Neurekrutierungen, 90 deines Geschäfts über soziale Netzwerke, dein Account wird gesperrt, bricht dir 90 prozent deines Geschäfts von heute auf morgen einfach weg und du musst dich erstmal neu orientieren. So und deswegen ist es wichtig, dass man Social Media nutzt, ja, also ich sage nicht, du sollst es nicht nutzen, ganz im Gegenteil, ja, es ist ja eine riesige Chance, aber Eben clever auf die richtige Art und Weise in Kombination mit E-Mail-Marketing, weil, und das ist der Hauptgrund, ja, ähm, wenn du dir ein Netzwerk aufbaust, wenn du dir ähm, ja dein Business aufbaust, dann ist das Wichtigste in deiner, in deinem Unternehmen, ja, ist die Kontaktdaten, ja, die Kontakte und Kontaktdaten, deines deines netzwerks ich gebe dir ein beispiel wenn du mal angenommen dein account bei facebook oder irgendwo anders der wird gesperrt so jetzt warst du aber clever und hast ähm, dir über dein soziales netzwerk deine e mail liste aufgebaut dann ne, tankiert dich das nur einerlei weil du jetzt ja weiter über die kontakte verfügst ja du kannst weiterhin ähm, via e mail marketing mit den leuten in kontakt treten das heißt dein geschäft läuft ganz normal weiter weil du clever warst und hast ähm, deine kontakte ja ähm, beziehungsweise du hast leads für deine e mail liste über social media gewonnen ja so und dementsprechend kannst du beide arbeiten das heißt ähm, ein hauptgrund ist definitiv das thema unabhängigkeit weil mit einer eigenen E-Mail-Liste machst du dich als Networker komplett unabhängig. Ja, ähm, wird der Account vorübergehend gesperrt, du kannst weiter arbeiten. Ja, solange bis er wieder geöffnet wird. Ähm, wenn sich die Richtlinien ändern, tangier dich nicht. Du kannst weiter für dein Unternehmen, für deine Produkte werben. Ähm, Werbeanzeigen funktionieren nicht mehr. Ähm, kein Problem, du kannst jedes Mal aufs Neue äh, via E-Mail-Marketing mit deiner Zielgruppe, mit deinen Interessenten, mit deinem Netzwerk in Kontakt treten. Ja, und egal, und es muss auch nicht nur E-Mail-Marketing sein. Wichtig ist, dass du dir deine Liste aufbaust mit so viel wie möglich Kontaktdaten äh, im Laufe der Zeit, wie du nur kannst, weil, wenn du zum Beispiel die Anschrift hast, wenn du die Telefonnummer hast, wenn du die E-Mail-Adresse hast, hast du schon mal drei Werbekanäle auf denen du dein business immer wieder ähm, oder ich sag mal weiterlaufen lassen kannst du kannst die leute anrufen du kannst ihnen ähm, ja, post schicken ja werbebriefe du kannst ihnen aber auch mails senden ja und deswegen ist ähm, ja unabhängigkeit eine, einer der wichtigsten gründe warum du ja e mail marketing dann eben halt auch einsetzen solltest. der zweite grund ist dann die hebelwirkung ähm, ich erlebe häufig so im gespräch dass sich viele ja über die also wahrscheinlich hast du selbst auch schon mal gehört das geld liegt in der liste und so weiter bla bla bla aber letzten endes man muss sich da mal drüber gedanken machen wie über die hebelwirkung die dieses ähm, tool ja in sich hat ja ähm, ich gebe dir einfach mal ein beispiel mal angenommen du machst äh, ja fünf ähm, leads ähm, pro pro tag ja, also ist jetzt nicht viel, ja sondern wir gehen einfach mal davon aus, dass du fünf Leads pro Tag generierst. Dann sind es, wenn wir das jetzt einfach mal nur 30 Tage nehmen, dann sind es 150 Leads im Monat. Und das ist etwas, das kann man definitiv erreichen, überhaupt kein Thema. Und diese 150 Leads im Monat sind dann logischerweise im Jahr, 1800 Leads wenn ich das jetzt so auf die schnelle richtig habe ja pro jahr so und jetzt einfach mal sich diese hebelwirkung ähm, bewusst zu machen ähm, Wie lange brauchst du denn um 1800 kontakte anzurufen ja wirst du ein paar stunden mit beschäftigt sein während wenn du eine e-mail schreibst kostet ist der zeitaufwand 5 bis 20 minuten das heißt ähm, die e-mail ja wenn du e mail marketing betreibst ja dann spart es äh, dir nicht nur zeit äh, muss mal kurz hier das wegschieben dass ich das ja auch sehe dann spart dir das nicht nur ähm, zeit sondern eben halt auch wahres geld ja spart zeit und geld ähm, und das ist genau der Hebel. Und das Ganze wächst ja immer weiter. Ja, Wenn du deinen Job richtig machst, dann wächst das Ganze ja immer weiter. Das heißt, du hast immer wieder neue Kontakte, die du vorqualifizieren kannst. Das sind wir auch schon beim nächsten Step nämlich oder beim nächsten Grund. Das ist die Automation. Du kannst von der Interessentengewinnung an, ja, kannst du, Via E-Mail-Marketing, ja, mit der richtigen Software das Ganze so automatisieren, dass schlussendlich ja am Ende deines Sales-Funnels ähm, dann Kunden rauskommen, dass neue Vertriebspartner bei dir ähm, entstehen, ja, und das die ganze Arbeit machst du im Prinzip einmal und kannst dich dann auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich ähm, dafür zu sorgen, neue Interessenten eben zu gewinnen. Ja, du kannst dich voll aufs Marketing konzentrieren und lässt im Hintergrund eben deinen Autoresponder, dein E-Mail-Marketing, ja, für dich arbeiten. So, und wenn du jetzt einen neuen Vertriebspartner gewonnen hast, kannst du das Gleiche mit der Ausbildung machen. Ja, das heißt, du kannst E-Mail-Marketing nutzen, um automatisiert jedem, jedem Teampartner in deinem Team, egal wie tief, ähm, deine Struktur ist ja wie wie viele Ebenen ja du kannst jedem du kannst dafür sorgen dass jeder die gleichen Informationen kriegt und zwar immer in der gleichen Reihenfolge das heißt du musst nicht ähm, jeden einzelnen einarbeiten ja sondern du kannst im Prinzip deine Ausbildung komplett automatisieren und das sind natürlich ja gewaltige Gründe ja die äh, dafür sprechen ja allein schon äh, diese drei äh, Punkte Hebelwirkung, Unabhängigkeit und die Automation. Ja, und das ist schon der Grund, warum jeder Networker einfach sich darüber Gedanken machen sollte, eher ja, E-Mail-Marketing in seinem Unternehmen einzusetzen. Und jetzt will ich dir noch ein Tool zeigen, mit dem du all das tun kannst. Und ich will dir einen gangbaren Weg zeigen, wie du dann diese fünf Leads pro Tag auch tatsächlich erreichst. Natürlich kannst du auch deutlich mehr machen. Ja, ich, das ist immer so ja ich versuche das hier in den Videos immer wirklich ähm, auch alles schlecht zu rechnen damit damit später dass, ähm, dass es auch tatsächlich dann bei dir dann halt auch funktioniert und fünf Leads pro Tag kann wirklich jeder ähm, erzielen wenn er das halt auch will ja und der Gang unterwegs sieht einfach wie folgt aus ja ähm, du konzentrierst dich dann voll aufs Marketing nutzt natürlich auch die sozialen Netzwerke ähm, PPC ja? ähm, bezahlte Werbeanzeigen was auch immer dir einfällt ja um ähm, ja für dein geschäft zu werben kannst du kannst du nutzen und kannst dann menschen quasi anstatt äh, immer ein 1 zu 1 gespräch zu führen wie das am telefon der fall wäre wie das vor ort der fall wäre kannst eben ja die leute dann quasi auf eine sogenannte opt-in-seite auf eine lead capture seite bringen auf eine landing page wie auch immer du es dann nennen willst und ähm, kannst dann dort quasi interesse wecken die Kontaktdaten abfragen, die werden dann weitergeleitet auf eine Dankeseite oder wie auch immer und werden dann via E-Mail immer auf die entsprechenden ja, Verkaufsseiten ja, geführt du kannst webinare darüber machen ja du kannst deine kontakte anschreiben zu einem webinar einladen ähm, die sich wo sich dann die interessenten ähm, online angucken können das heißt du hast ähm, ja unbegrenzte möglichkeiten nur mit dem einen vorteil nämlich der hebelwirkung ja du hast mehr zeit du musst weniger zeit investieren und du kannst ähm, viel mehr menschen in kürzester zeit eben halt erreichen so und dann ähm, brauchen wir ja noch ein tool mit dem wir das alles abbilden können und da ähm, nutzen wir bei uns im team ähm, bilder all ja und kann ich einfach nur empfehlen weil Bilderall ist ich sage immer so ein bisschen die eierlegende wollmilchsau du hast ähm, ähm, super viele tools du hast alle tools die du brauchst die um, um, ja um in deinem network marketing business erfolgreich zu arbeiten ja du hast zum einen den Webseiten-Baukasten. ja siehst hier schon du hast verschiedene sales funnels die du nutzen kannst bereits schon fertig du musst dann nur noch die einzelnen seiten auf dich anpassen ja bei uns im team haben wir das sogar so weit gemacht dass wir verschiedene funnels zur verfügung geben inklusive e-mails also e mail sequenz e mail kampagne so dass man das ganze nur noch einrichten muss gibt es eine anleitung dazu geht super einfach ja geht super schnell du musst dann keine webseiten mehr äh, äh, umbauen umprogrammieren sondern einfach nur noch ähm, deine äh, affiliate links dementsprechend austauschen ja und that's it. ja ähm. Genau, E-Mail-Serien sind schon ähm, vorgeschrieben und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist alles darauf ausgelegt, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich wichtig ist, nämlich Marketing betreiben, das heißt Traffic auf die einzelnen Webseiten zu bringen. Wenn du ein Webinar promotest, dann ähm, natürlich versuchen so viel wie möglich Menschen auf die auf die Webseite dafür zu bringen, damit die sich dann damit die Leute sich dann halt dort eintragen und das Webinar dementsprechend anschauen können und so weiter. Ja, also ich denke, das Prinzip ist ist klar. Ähm, du hast ja also, super viele Templates, eigene Blog-Templates. Also, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Ähm, will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Dann hast du ein, ein eigenständiges ähm, E-Mail-Marketing-Tool, Mailing Boss. Ja, ähm, es ist ein integrierter Autoresponder, ein vollwertiges E-Mail-Marketing-System, mit dem du ähm, arbeiten kannst. Du hast äh, eine Webinar-Funktion, ja, wo du ähm, live Webinare mittlerweile machen kannst. Du kannst aber auch ähm, ja ich sag mal einfach ein video dementsprechend hochladen und dann darüber das webinar ablaufen lassen wie du das dann halt eben möchtest plus noch viele viele weitere tools und damit du dir einen kompletten überblick machen kannst findest du unterhalb des videos in der textbeschreibung mache ich dir einen link rein wo du das tool sieben tage kostenfrei testen kannst und kannst ja dann dort einen Überblick verschaffen. Es gibt drei verschiedene Pläne. Auch hier kannst du dir die einzelnen ja, Features und Funktionen, welches ja, jeder Plan halt dementsprechend hat, hier angucken. Aber du siehst auch schon an den Preisen hier allein hier dieses äh, dieser Preis ist eigentlich sensationell 44,90 im Monat allein für diese drei Tools Webinar E-Mail-Marketing und ähm, Webseitenbaukasten ist schon ja gewaltig und ist richtig richtig gut aber das nur so viel dazu ja wie gesagt unterhalb des Videos mache ich dir den Link rein kannst du dir das ganze sieben Tage ähm, ja, kostenlos anschauen du musst auch keine kreditkarte hinterlegen wenn du dich dagegen entscheidest dann ähm, ja dann ist es halt einfach so ähm, aber du wirst ähm, von der ja, plattform ebenso begeistert sein außerdem siehst du hier schon bilder all business hier hast du ähm, noch die möglichkeit ein, ja ein schlüsselfertiges system zu oder ein schlüsselfertiges business zu kriegen indem du ja ähm, bilder all einfach auch weiter ähm, promoten weiter vermarkten kannst und hast dort dann noch ein ja, tolles zweistufiges affiliate programm ähm, dazu findest du aber auch hier äh, auf dem kanal bereits weitere videos deswegen gehe ich jetzt hier nicht länger oder nicht weiter drauf ein ähm, genau also noch mal kurz zusammenfassend e mail marketing ist super wichtig ja weil du hast Dadurch eine Hebelwirkung, Unabhängigkeit, nicht nur von ähm, sozialen Netzwerken, sondern auch vom Unternehmen. Ja, wenn dein Unternehmen mal pleite geht und du hast äh, nicht die Kontaktdaten, hast keinen Zugriff drauf, einfach schlecht. Wenn du E-Mail-Marketing nutzt, kannst du ja sofort eine Mail wieder an deine Liste versenden und kannst weiterarbeiten, kannst neu starten. Und ähm, dann noch ein wichtiger Punkt ist halt das Thema Automation, automatische Kunden Vertriebspartnergewinnung und das Ausbilden ja, deiner Vertriebspartner. Okay, wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn du der Sachen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. ja Wichtig auch, abonniere den Kanal dass ähm, ja, du keine weiteren Videos verpasst. Wenn du äh, Fragen hast, Anregungen, Feedback, nutzt gerne die Kommentarfunktion freue mich von dir zu hören. Und wenn du Lust hast, mit uns im Team ja, ähm, durchzustarten, wenn du ähm, ja, in einem lukrativen Markt äh, tätig sein willst, dann ähm, findest du unterhalb des Videos ebenfalls ähm, den Link, wie du ja, bei mir Businesspartner werden kannst und kannst dort dann weitere Informationen anfordern. Schau dir dann bitte alles erst in Ruhe an. Weil, ähm, ja, uns ist sehr daran gelegen, dass wir mit ernsthaften äh, Partnern gemeinsam ja, das Business aufbauen und dementsprechend solltest du dich natürlich auch vorher ähm, informieren und eine Entscheidung treffen, ob du das Ganze auch wirklich dann 100% fokussiert für dich durchziehen kannst. Okay, alle weiteren Infos unterhalb des Videos. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.